Frühstück, Nachmittagssnack, Mittagessen. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier aus Balkonien. Was ich noch sagen wollte ist, nein, Spaß, also damit mache ich nur Kokosnüsse Ganz spannendes Thema und zwar, ich hätte viel mehr Likes, viel mehr Aufrufe bekommen können für dieses Video, wenn ich in diesem Titel geschrieben hätte, dass du in diesem Video 1.300 Euro gewinnen kannst beziehungsweise nicht gewinnt, sondern ich schenke sie dir. Weil in diesem Video werde ich einen angel juicer einfach so verschenken. Aus meiner Tasche. Ich habe ihn nicht irgendwie gesponsert bekommen oder sonst was. Nein, ich zahle ihn aus meiner Tasche. Weil ähm, ich möchte die Zuschauer, die nicht nur einschalten, weil es ein Gewinnspiel ist oder sonst was, sondern einfach, weil es ein random Video ist von mir. Und diese treuen Zuschauer, die immer wieder einschalten, immer wieder liken, immer wieder kommentieren, immer wieder teilen und so weiter, diese treuen Zuschauer, die mich einfach ihnen was zurückgeben, ja, und es ist so, dass es Menschen gibt, die auch unter meinen Universal-Amazon-Link draufklicken und dann erst bei Amazon kaufen, diese Links da benutzen, meine Affiliate-Links benutzen, ähm, auch gerade super viele umgestellt haben auf liposomale Vitamine, ganz klar, und mich dabei, dabei auch unterstützen, aber auch zugunsten natürlich denen, weil die natürlich äh, ultra krass gutes Feedback bekommen mittlerweile schon und viele Bestandskunden haben, aber was ich sagen will ist, ich will einfach nur Danke sagen dafür, ja, und ich möchte euch jetzt ganz viel zurückgeben einfach, ja, und ich versuche jetzt, in den nächsten vier Videos oder fünf, sechs Videos irgendwie wieder was rauszuhauen, ja, einfach so random Videos und nicht vorher anzukündigen, sondern ich möchte wirklich eine starke Community haben, die immer wieder einschaltet und auch partizipiert und ich gebe euch auf jeden Fall was zurück, ja, und dann, keine Sorge, denn der nächste Introducer kommt auch wieder, ja, hau ich auch wieder für euch raus. Alles was du dafür tun musst, also ich werde wahrscheinlich einen äh, von den Kommentaren wählen oder von meinen Abonnenten wählen. Halt, ne? Einfach so random. Einfach. Und wenn ich dann im nächsten Video oder sowas, werde ich dann bekannt geben und der kriegt dann einfach eine nach Hause gesendet. 1.300 Euro Entsafter. Weil ich glaube nämlich, dass man... Also ich möchte ja immer, dass ganz Deutschland einen hat, weil es glaube ich das ist, womit die Gesundheit in Deutschland am meisten gefördert werden kann, wenn jeder einen Inderjuicer hat und das ganze Unkraut entsaften würde. Ja? was so wächst, also Wildkräuter. Ne? Ich glaube, damit wäre am meisten Menschen geholfen, deshalb setze ich da jetzt an und ich, ich weiß ganz genau, wie dieser Mensch fühlen wird, wenn er diesen Entsafter bekommt für 1.300 Euro, der, der glitzert, so, der ist so voll aus Edelstahl. Und äh, ich weiß es noch, ich habe ganze, ich habe die ganzen Sommerferien damals durchgeackert, damit ich mir ihn kaufen konnte. Und dieser Moment, wo ich ihn hatte, das war echt unbeschreiblich, egal. Ähm, ja, ich will noch ganz viel andere Sachen machen mit dem, ähm, als Dankeschön, ich fliege ja, zeitig irgendwann nach Afrika bald und ähm, dort werde ich auf jeden Fall Brunnen bauen für Völker, Dörfer, die ähm, kein Wasser haben einfach äh, in den Trockenzeiten gerade. Ich wäre nicht jetzt schon geflogen, aber da ist gerade Regenzeit und deshalb kann man nicht so tief bohren und deshalb ähm, haben wir halt im Sommer dann, also der Meeresspiegel ist ja halt jetzt höher momentan, deshalb bringt da jetzt nichts, ne? dann kommt das Wasser relativ früh. Und in der Trockenzeit haben wir trotzdem kein Wasser, ne? weil dann der Meeresspiegel wieder absinkt. Ne? Ja, oder eine Brücke auf jeden Fall ist auch noch so ein Projekt, weil da gibt es in der Regenzeit, ist ein Volk, das kommt nicht weg, das wird eingeschlossen in der Regenzeit von so Flüssen und da muss man dann so eine Brücke bauen. Egal, da gibt es ganz viele Sachen, ja, oder ich will irgendwann Land kaufen in Indonesien, damit irgendwelche Leute da leben können, um auszusteigen einfach und sagen, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf Deutsch das sind alles so Sachen, die ich wirklich, zurückgeben möchte für das, was, was ihr, was wir, was wir sind mittlerweile, so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine krasse Bewegung. Es ist kein Kanal mehr, es ist eine Bewegung, finde ich, ja. Und äh, wie gesagt, danke dafür. Ähm, ja. So, ähm, was ich heute esse. Nein. Also was ich heute esse ist ähm, Ketogen auf jeden Fall, weil ich bin ja Borrelien und so weiter. Ich wollte das noch ein bisschen ausklingen lassen. Und zwar ähm, esse ich fünf Tage Ketogen, so fünfeinhalb Tage und eineinhalb bis zwei Tage circa esse ich Carbs, weil ich muss sie wieder laden, weil ansonsten werde ich immer schwächer im Fitnessstudio und so kann ich mindestens so vier Tage meine Leistung circa halten, bis die Ketogenspecher wieder ultra leer sind und dann noch mal so ein, zwei Tage habe ich so Pufferzeit, so eine Gleitzeit, ähm, damit ich die Leistung im Fitnessstudio halten kann, ansonsten werde ich einfach nur dünn und schwach und äh, das, ich merke es halt wirklich, also es, die Leistung, also krafttechnisch kann man sie nicht so bringen. Ausdauertechnisch ist es sicherlich ähm, förderlich, sag ich mal, teilweise ähm, auf Fett umzustellen, also weil die Glykogenspeicher ja sehr begrenzt sind, sag ich mal, und irgendwann sind sie halt leer und Fett ist eben, naja, 9,3 Kalorien ne, statt 4,1 Kalorien. Also das merkt man halt dann irgendwann schon, ich aber nicht, weil ich gehe ganz normal und joggen und so weiter. Also für die meisten Leute ist es nicht so relevant. Ja? Aber man kann auf jeden Fall daraus Energie gewinnen. Ich bin mittlerweile schon in der Ketose, das ging relativ zügig. Und ja, zeige ich euch mal was man so essen kann dann. Ähm, viel Spaß dabei. So was ich noch sagen will, ich blende mal hier mal kurz bam, Werbevideo ein, weil ich natürlich meine Küchengeräte vorstelle und alles was nicht meine Produkte sind, muss ich mittlerweile kennzeichnen. Was meine eigenen Produkte sind, kann ich Werbung machen, wie viel ich will, ja? weil es mit YouTube eine verknüpfte Homepage ist und du darfst einen verknüpfen mit YouTube. Und für diese, Werbe, für diese Homepage, für deine eigene Homepage, darfst du dann so viel Werbung machen, wie du halt willst. Das musst du nicht deklarieren. Aber wenn du halt fremde Sachen und so weiter bewirbst, klar, wenn ich sage, der Entsafter ist gut und so weiter, bla bla, und den eine link unten habt, dann mache ich natürlich Tür direkt Werbung und ne, dann ist es halt so. Aber es ist halt meine ehrliche Meinung, meine ehrlichen Küchengeräte, die ich gut finde, das sage ich dann auch einfach. So, zurück im Garten. Und zwar, was ist das? Wer weiß das hier? Was ist das? Hier wird auch alles voll gemacht, hier, davon. Das sind Aronia-Pflanzen, ja. schaut euch Fall ein Video, ein Video an dazu an, OPC-reichsten Pflanzen, die in Deutschland aufwachsen. Hier das alles rote Beete, das esse ich momentan nicht. Das ist hier alles Weizengras, da hinten sind ein paar Sonnenblumen, die sind nicht so gut geworden, weil ich die Vögel dazu bemuntert habe, ihre Bäuche vollzuschlagen. Das hatte dann wohl Priorität angessen, mein Saft. Ähm, ja, und das, das hier sind Sonnenblumen lustigerweise aus Versehen gewachsen, aber ab und zu reise ich mir davon einer ab, und Safte die. Und das hier ist alles ganz frisches Weizengras. Das zeige ich euch gleich alles. Ich habe das hier rüber gebaut, damit die Vögel da nicht so dran gehen. Da kann durchregnen. Und wenn es ganz frisch ist, lege ich diese Decke da drüber, Seht ihr so, damit von Sonnenschutz. Ne? Ja, Was gibt es noch? Hier gibt es viele Äpfel, das esse ich mal und diesen nicht so geil. Dann haben wir hier noch Tomaten, die sind auch relativ groß. Das kommt hier auch alles voll noch mit Beeren im Herbst, pflanzt man hier, und hier gibt es einen Apfelbaum, Boah, der ist so premium, ne, und hier haben wir noch ein Ding, so einen Teich und so weiter, hier in der Hütte, das ist unser Garten, und ähm, ja, dann esse ich hier diese runtergefallenen Äpfel, ne, weil das ist wirklich reifes Obst hier, und esse ich ein Sportchen. das geht auch ketogen, ja, dann zeige ich euch gleich mal mein Weizengras. Also, ich mische immer das hier ja, mit dem hier, das ist Aloe Vera Saft, ja. ich weiß nicht von welcher Marke hier, Kann, soll kein Product Placement sein oder was, keine Ahnung, ähm, weil das Geile ist an diesem Saft ist, und zwar, dieser hat, was da drin ist, ist Aloe Vera und Zitronensäure nur 0,1 das war's, das war's, das war's. Das war's. dem Büschen Gras hier haben wir über 200 Milliliter, das war wirklich nicht viel, das war, weiß ich nicht wie viel Gramm das war, das war kaum etwas, das ist wirklich Wahnsinn, also meiner Meinung nach die beste Investition meines Lebens, wirklich. So meine Freunde, das ist er, 250 Gramm Weizengras, 250 Milliliter ähm, Aloe Vera Saft und es schmeckt. Nein, Spaß schmeckt wirklich gut. Und guck mal, ich weiß, wie viele das jetzt gerade auch trinken würden. Weißt du, du sitzt da vor dem Bildschirm und denkst, boah, ich würde das auch gerne äh, probieren. Ich würde das auch gerne mal machen. Ich würde sagen, mach doch einfach. Kauf dir einen Safter und bau dir ein bisschen Gras an oder was weiß ich was. Oder sammel Wildkräuter und los geht's. Mach doch einfach. Ja, nicht einfach nur, ah, oh, das hätte ich jetzt auch gerne und du sitzt da vor jetzt vor deinem PC und, äh, ja, und denkst dir so, äh, mach doch einfach. Weniger, äh, mehr, äh, machen, ne? Also, Leute, hier, Prost. Schmeckt wirklich geil. Sehr geil. Mhm. Mhm. Jeden Tag. Ich mir kurz vom Sport und ich werde mir jetzt meine Supplements hier reinziehen, mein ganzer Stolz. Das ist kein, das ist nicht gelabelt, das ist das Astaxantin, das Neue, ich habe noch die Vorlaufversion. Das ist absolut mein Favorite, also das ist, das knallt so krass, mir die Farbe an, das ist unglaublich krass. Ja, wie gesagt, Werbung habe ich schon genug dafür gemacht, Die Termine kennt ihr. Also das ziehe ich mir auf jeden Fall jetzt rein hier, so einen kleinen Shot davon. Und noch das. Das ist hier ähm, rohkost ähm, bio kokos also Bio und Rohkost ist ziemlich cool. Ist so ziemlich cremig. Von Macadamianüsse Macadamian-Nüsse esse ich auch. Äh, in dem Video könnt ihr gerne gucken, warum ich keine Nüsse mehr esse. Aber außer Macadamian-Nüsse könnt ihr ganz, ganz gerne mal schauen. Und zwar, ich spiele mal so ein bisschen. Ich mache mal so ein... Also ich, ich liebe den Geschmack von diesem Astaxanthin Ich meine, die wenigsten Leute haben schon Astaxanthin wirklich so probiert. Die schlucken alle nur Kapseln und so. Und ähm, ich mache mir so ein Astaxanthin Fokus, ähm, Joghurt sozusagen immer daraus. Das mag ich, das liebe ich so, das genieße ich halt immer. Ja, also eine kleine blöde Angewohnheit von mir, aber darauf freue ich mich immer. Das schmeckt ultra geil, die Kombi. Okay, jetzt gleich geht es zum Fitnesssport. Abends gehe ich meistens noch immer einmal joggen oder Rennrad fahren. Ich mache zwei Mal am Tag Sport, also richtig, richtig krass. So, und zwar, das ist eine zweite Mahlzeit. Ich habe hier so, ähm, habe ich leider die Verpackung nicht mehr, das ist einfach ganz normales ähm, Mandelmehl ist das, ja. Und zwar, dieses Mandelmehl, äh, das hat auch für so 50 Gramm Eiweiß, also ist richtig, richtig viel. Es gibt auch Kokosmehl oder sowas, oder Hanfmehl oder sowas, ja, das, ähm, als Tipp, Mandelmehl hat am meisten Eiweiß, ja. Und dann gibt es dazu noch Hanfsamen Normalerweise habe ich 25 Kilo Pakete, ist leider ausgegangen. Und ich bekomme morgen, denke ich, die Lieferung, 9, 25 Kilo Hanfsamen geschälte Hanfsamen ja? Die haben auch so... 50 Gramm Fett und 31 Gramm Eiweiß, ja, haben die. Also richtig viel. So, des Weiteren, habe ich hier Macadamia-Milch, ja, das habe ich von gestern noch, ja, ich mache mal zwei Stück dann dementsprechend in zwei Flaschen, tue ich im Kühlschrank, habe ich auch bewahrt, ja, aus hier macadamia ja, das sind äh, bio rohkost macadamia so. Ja, wie man Hanfmilch herstellt, wisst ihr ja? mit dem Nussmilchbeutel und so weiter, ziemlich easy, so. Jetzt was ganz, ganz extrem Wichtiges. Darauf mache ich mir einen Shake. Ja? Diese drei Komponenten, Deshalb habe ich jetzt bestimmt 80 Gramm Eiweiß oder so. Ja? Da bin ich mit dem Weizengratzensaft und so weiter, bin ich vielleicht schon, jetzt abends esse ich noch gleich was, dir gleich noch, das letzte Mahlzeit, da bin ich mir so über 100 Gramm Eiweiß ungefähr über den ganzen Tag. Das reicht für mich, mehr esse ich nicht. So. Ähm, jetzt kommt was Ultra Wichtiges. Wenn ihr Nusssaaten, gerade Omega-Reiche und so weiter, ja? Omega 6, Omega 3, ähm, mixt, dann ist das ultra essentiell, dass ihr ein Vakuum habt, ja, weil, ja, oh, Product Placement, ja, ja ist mir ja scheißegal, mir ist es ultra wichtig, ja, also es ist ganz einfach, statt dieses Deckel hier, der normaler drauf ist, habt ihr hier so ein Deckel, ja, und da kommt einfach wieder der ganze Spaß rein, ja, das ist ganz einfach. So, Hamzahn kommt da rein, das Mehl kommt da rein. So, und dann, ist es super easy, ja einfach das Ding hier drauf, so, dann hast du, hier, hast du hier so eine Pumpe, ja, ich stellst es einfach da oben drauf, und dann, jetzt kommt anmachen. Das war's. Jetzt zieht er das Vakuum da raus, zieht die Luft da raus, zieht den Vakuum da rein, dann siehst du, dass das, das, das, das, das Licht gleich grün wird, ja. Wenn man das sehen kann, Also das Licht grün, und immer grüner, grüner, grüner, grüner, grüner. Seht ihr das? Hier ja, seht ihr das? Jetzt ist es grün. Seht ihr? So, testen wir noch ein bisschen extra. Ne? Damit es auf jeden Fall 100%ig Vakuum ist. So, jetzt können wir das ausmachen. Jetzt ne, kann man das auch abmachen, das Ding hier. Ja, wenn man das hier abmacht, ja? ganz easy, kann man das nochmal abmachen. Jetzt kriegst du den Deckel nicht mehr ab. Boah. Der Deckel ist jetzt fest, ja. Und jetzt kannst du es mixen und du hast ein Vakuum drin. Und die Omega-Fettsäure, nix, wird hier oxidiert oder sonst was. Super geil, super wichtig, meiner Meinung nach. Ja? Ich sag gleich nochmal mal was dazu. Also das ist der Mixer. So, und jetzt einfach ganz normal mixen. ja. Also ein bisschen dreckig. Zack, zack. So, jetzt zeige ich euch das mal kurz, hier oben habt ihr so ein Ding, das könnt ihr dann offen machen, wie viel Luft da drin ist, das ist Wahnsinn, boah, ist mal noch ein bisschen Luft drin, das ist schwer abzumachen, so, und jetzt habt ihr quasi unoxidiertes, gemixtes, äh, gemixten Shake einfach, ja, was ich noch ultra spannend finde, also es tat mir ein bisschen, ein bisschen weh, wirklich, also fast 1000 Euro kostet dieser Mixer hier, aber, 25 Jahre Garantie habe ich darauf bekommen, ja, ich habe meinen ausgetauscht, weil mir, und nicht weil der kaputt war, aber einfach nur ausgetauscht, weil super nachhaltig, ich habe meinen Mixer verschenkt, den alten, Jemand, der ihn wirklich gebraucht hat, hat mir einen ich bin neuen. 25 Jahre Garantie, weil dieser Motor keine Kohlestäbe hat, sich nicht abnutzt, weil er Magnet betrieben ist, ja, Elektronik und Magnet, ja, deshalb auch viel, viel leiser ist, also nachhaltiger geht es wirklich nicht, 25 Jahre Garantie, hammergeil, ähm, also wirklich, äh, habe ich dazu, weil ich, der wird länger halten, als ich hier in Deutschland noch leben werde. Ja? Also 25 Jahre Garantie auf dem Motorblock, weil dieser Motor sich niemals abnutzen wird. Niemals. Ja, dieses, dieses Magnetsystem hier, was der hat. Ja? Das ist ganz neue Technologie, ist wirklich das allergrößte Hightech-Teil. Und wie gesagt, ich feiere es so extrem krass, weil Bianco diese Vakuum halt hat und ich halt gerne ähm, zum Beispiel auch diesen Buchweizen gemixt und so weiter. Das mache ich immer mit diesem Vakuum hier, weil ich dann weiß, alle Nährstoffe sind hundertprozentig safe ja. und das war mir halt ultra wichtig halt. Ähm, wie gesagt, äh, für viele natürlich zu teuer und so weiter, kann ich auch vollkommen verstehen. Ich kann auch nichts empfehlen hier oder sonst was. Ja. Ich sage einfach nur, ey, das hat mein Leben ultra krass bereichert. Ja. So, das wird jetzt meine letzte Mahlzeit. Habe ich hier Sonnenblumenkerne, die nicht gekeimt sind. Schämlich, Patrick. Ich war viel unterwegs. Normalerweise keime ich die noch. Mit, was ist das hier? Das sind Chiasamen, ja. Das also ganz einfach, so habt ihr habt so diesen richtigen Teppich hier. Seht ihr? Das ist ganz einfach, die sind super fresh, sind super geil, die werden sogar ein bisschen grün. Das so ist eine Glasplatte hier. Vorher mache ich das mit Wasserstoffperoxid. Ja. Ich habe hier Wasserstoffperoxid, kann ich euch gleich mal zeigen. Moment. Hier. Wasserstoffperoxid. Äh, damit reinige ich das einmal vorher, dann ist es 100% steril, da kommen die da oben drauf. Also lasse ich die einweichen, die Chiasamen. Dann streiche ich die da drüber und dann besprühe ich die einfach hier mit so einem, mit so einem Mofa. Oh Gott, das ist ja bodendreckig. Boden ich war das nicht. Und, ähm, oh mein Gott, was ist das denn? Ja, also wie gesagt, Chiasamen ist super, viel Protein auf jeden Fall. Viel Omega-3, super viel Omega-3, gekeimte Form. Endstufe, mehr geht nicht, dazu habe ich auch ein Video gemacht, mit hier etwas schlechter Omega-3, ja, das gleicht sich sozusagen gut aus, ja, super viel Protein beides, aber Omega-3-Verhältnis, Omega-6-Verhältnis, gleicht sich damit super aus, ist eine prima Kombination, wenn beides gekannt ist eigentlich, jetzt habe ich ein bisschen verkackt, aber ich mache halt auch nicht alles perfekt, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Dann kommen hier ähm, Tomaten rein und noch äh, rote Zwiebeln auf jeden Fall, habe ich auch ein Video dazu gemacht, warum rote Zwiebeln ultra wichtig sind. Schau, wie lustig das aussieht, man kann das so richtig schneiden in so... Diese <lacht> Würfel. Richtig krass hier. Ja. Echt, richtig toll. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Jo, so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich habe noch ein bisschen Dill drüber gemacht. Hier ist ein bisschen Pfeffer, Zwiebel, Ich habe einen Schuss Tamari da drin. Ähm, dann Tomaten, dann hier diese gekreimte Chia und da unten dann die Sonnenblumenkerne. Sag mir jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, hast du da nicht auch Bock drauf? Hast du eigentlich auch Bock drauf? Jetzt? Ich weiß es, ich weiß es, also mach doch einfach, kein Problem, hier, diese Dinger eben da drauf zu ziehen, ist doch kein, kein Problem. Ne? Ein paar Sonnenblumenkerne ankeimen, an die Tomaten ziehen zusammen, Bäm, ist super krass, super nahrhaft, proteinreiches, äh, aminosäurereiches, vor allen Dingen auch für äh, die richtigen Sachen natürlich äh, Abendessen, ja, mit allen Nährstoffen und so weiter drin, also. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder ordentlich Inspiration von mir sammeln, aufsaugen, viel Spaß dabei beim nachmachen. Ja, beim nachmachen, hast du richtig verstanden. Ja, das war's vom Video. Ich, ähm, also wenn ihr mal irgendwie haben wollt, sowas wie, äh, was ich wie so, mein, mein Essensplan so für die Woche halt, so wie ich mir das so vorstelle, halt, so wie ich das momentan halt genauestens mache und so mit dem Deload und ähm, dann wieder Carbs laden und so weiter. Das kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Äh, das ist ziemlich aufwendig. Machen wir mal wirklich ganz utopisch. 4.000 Daumen, dann gibt's auf jeden Fall. Das Video, wo ich euch zeige, wie ich wie das so gestalte alles und so weiter. Muss man gucken. War wahrscheinlich ist das total uninteressant oder das interessiert doch eh keinen, oder? Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Danke. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was zurückgeben. Und ich hoffe, dieser eine Mensch, den ich gerade glücklich gemacht habe, schaut schon zu. Und ähm, ja, es lohnt sich einzuschalten, Leute. <lacht> Bis dahin. Robi, gerne